Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Twin Saga, wir machen da weiter, wo wir uns aufgehört haben, nachdem wir den Dungeon gemacht haben, wurden wir nach Cetric teleportiert Und jetzt sprechen wir mal mit den Typen Mann, ich bin sauer, das ist eine Katastrophe, das Luftschiff ist ein totaler Schrott Oh, ähm, das sieht, klingt aber nicht sehr gut, naja egal Als euch nähert, siehst du Cetric an und der auf das Luftschiff einhämmert, er wirkt recht frustrierend Cedric, wir sind wieder da, ruft Kamina voller Energie. Cedric scheint sie gehört zu haben, denn er dreht sich zu euch um. Oh, hä, da seid ihr ja wieder. Habt ihr herausgefunden, was explodiert ist? Cedric hat... hält mit der Arbeit inne und dreht sich zu euch, während er sich den Schweiß vom Gesicht wischt. Hehe, <lacht> natürlich, es ist alles gut gelaufen. Camina schaut erst Marisa und dich an und dann Cedric an und lächelt stolz. Cedric, wir müssen uns schnell auf das Luftschiff. Wir müssen schnell auf das Luftschiff, damit wir nach Arkadia fliegen können. Wir haben dort was, etwas Wichtiges zu erledigen. Hopp, hopp. Kamina gibt Tätig einen Schubs. So als können sie keine Minute länger warten. Äh, ich befürchte, dass, ich, dass es, dass das so schnell nichts wert. Das Luftschiff wurde schwerer beschädigt, als ich gedacht hätte. Ich brauche noch mehr Zeit, um es zu reparieren. Was? Was soll das heißen? Wie viel Zeit brauchst du denn noch? ich dachte du bist der beste Luftschiffspezialist im ganzen land dann kriegst du nicht mal so ein popeliges luftschiff repariert Uff, du hast ja keine ahnung natürlich bekomme ich das luftschiff repariert kaminas frage scheint Hildrich wirklich beleidigt zu haben kamina kamina beruhige dich wir werden ein Weilchen warten bestimmt wird Hildrich das luftschiff schnellstmöglich reparieren Tarek stellt sich schnell auf Cedrics Seite und versucht die Stimmung aufzulockern. Geht weg und hört auf mich zu nerven. <lacht> ein bisschen mehr Zeit bekomme ich... Äh, ein bisschen mehr Zeit bekomme ich es bald... Was? Mit ein bisschen mehr Zeit bekomme ich es bald im Griff, in den Griff. Immer die scheiß Ghetto-Deutsch hier. Sobald Cedric zum Ende gesprochen hat, hebt er seine Werkzeuge auf, dreht sich um und fährt mit der Reparatur am Luftschiff fort. Naja, Cedric, wir lassen dich jetzt lieber in Ruhe, sagte Tarik verlegen. Ach ja, Kamina, bevor wir nach Arkadia fliegen, sollten wir nicht lieber den Dorf für einen Besuch abstatten und uns von einem verabschieden. Ältester Dago macht sich, sich, sich ständig Sorgen um uns. Also sollten wir uns nicht einfach. Ja, was? Also sollten wir uns nicht einfach auf und davon machen, ohne ihn, ohne ihn Bescheid zu sagen, richtig? Oh, stimmt. Hey, hey, du bist so rücksichtsvoll, Tarek. Die Älteste waren. Was? Die Ältesten waren so freundlich zu uns. Wie konnte ich nur vergessen, mich vor allem zu verabschieden? Kamina streckt ihm die Zunge heraus, um ihre Verlegenheit zu überspielen. Flower Ranger, Marisa, ihr solltet euch ebenfalls bereit machen. Die Reise in der Hauptstadt ist ziemlich lang. Cedric erspart uns viel Zeit, indem er uns dorthin fliegt. Nun gut, Flow Ranger, lass uns die Wartezeit damit nutzen und um daran arbeiten, besser zu werden. Als Marisa diese Worte spricht, wirkt sie mit den Gedanken ganz woanders. Ich befürchte, dass es in Zukunft nicht zu vermeiden sein wird, gegen keinen zu kämpfen. Wir sollten die Zeit nutzen, um deine Stärken zu verbessern, damit du besser gegen noch schwierigere Herausforderungen gewappnet bist. Viele Dinge erwarten uns in der Zukunft, Flow Ich denke, du bist recht gut darauf vorbereitet. Aber nun ist es die, die Zeit, um zu trainieren. Ähm, ja, ja. Gibt dir uns Tipps, wie wir leveln können? Ja. Aber ich glaube, wir müssen nicht trainieren. Ähm, oh, ihr seid ja da. Ich denke, ich kann nur mit Sicherheit sagen, <lacht> ja gut, scheiß aufs Training. Er ist fertig. Wir können das dann endlich auf den Weg machen. Können wir nur zur Hauptstadt zurückkehren? Endlich. Uff, ouch. Tarek hat sein das gar nicht am zu Ende. Tarek kann sein das gar nicht zu Ende bringen, als Kamina ihm einen harten Tritt verpasst hat. hat nein, was? Och, jetzt habe ich was übersprungen. Das tut mir aber leid. Ja, lässt sich nichts machen, ne? was ein schönes flugzeug ja, ich meine luftschiff und da sind wir auch in Arcadia angekommen sprechen wir mal mit kamina ich ich kann nicht mehr wirken. tareks gesicht läuft ganz grün an wegen der flugkrankheit und der rennt ein paar mal fort um sich zu übergeben ich kann nicht weiter ah, jetzt tarek du idiot du bist mir echt so Du bist mir echt so einer weißt du das sogar auf ein luftschiff wird dir schlecht hier legt dich hin und ruh dich aus kamina steht tarik die tarik und schon an hahaha <lacht> meine flugkünste sind großartig nicht wahr seht nur wie schnell ich uns hierher bekommen habe hier ist eure haltestelle akadia danke noch mal für eure hilfe kommt bald wieder und besucht mich falls ihr zeit habt bis dann nachdem zedrick euch zum abschied zugewinkt hat kehrt er aufs Luftschiff zurück und bereitet es die, für bereitet die Reise zur Wolgrasse vor. fort. Ja, und da sind wir auch schon in Arkadia angekommen. Etwas orientierungslos bei deinem ersten Besuch in, in der Lebschaften sie du dich um und fragst dich, wo deine Suche nach der Göttertrainer am besten beginnen solltest. So, Ranger, lass uns direkt zur Königin gehen, die, wird, die sollte dir weiterhelfen können. Die Hauptstadt ist gleich hier drüben. Kamina deutet Richtung des Schlosses. Du fragst dich, ob jemand, ob jeder einfach in den Palast hereinspazieren kann. Oder ob du dich erst nach einem Weg hinein erkundigen solltest. Keine Sorge, die Königin liebt ihr Volk. Wir können einfach kommen und gehen, wann wir wollen. Folgt mir. Kamina schüttet stolz den Kopf. Flower Ranger, ihr nach. Ich bin so gespannt auf die menschliche Königin. Ihr Vertrauen zu gewinnen wird unsere Suche nach der Göttin so viel leichter machen. Du bist ein bisschen skeptisch, aber beschließt Kamina dennoch zu folgen. Mach mal hin, Alter. Oder dann gleich automatisch dahin das ist der eingang zum palast nichtartige haben hier nichts verloren Sch ähm, schleicht euch war den blickt euch ernst an bei allen nötigen respekt wir haben ein wichtiges anliegen bitte lasst uns zur königin mit diesen worten schiebt sich kamina an der wache vorbei und geht weiter halt die königin wird euch nicht sehen nur weil ihr nur weil ihr es verlangt war wie heißt überhaupt badolin Bartolin schnappt Camino und schubt sie zurück. Aua, das hat weh getan, Bartolin. Wo sind deine... Oh mein Gott, mein Handy klingelt. Wo sind deine Manieren? Kamina bald wütend die Fäuste. Ihr habt keine... Ich habe keine Zeit für kleine Fische wie euch, schmutzige Bürgerliche. Ihr werdet nur den Palastbrunnen richtig machen. Haut ab! Es reicht mir. Ich werde es dir zeigen. Kamina reicht mit Knirschers und Zähnen zum Stab und fruchte damit weht herum deine billen deine was Beschwichtigungsversuche ignoriert sie oh mein gott so ein altes deutsch alter Möchtest du dein glück versuchen? Lass mal sehen was du drauf hast. Schnell verhafte diese zwielichtigen gestalten oh mein gott schnell verhafte diese zwielichtigen gestalten ruft Badolin. ein paar andere Soldaten zu die sich sofort in Bewegung setzen ah warte Kamina merkt, merkt, dass sie die Lage langsam aus der Kontrolle gerät, schwingt ihren Stab und spricht eilig ein paar Zauberformeln. Transformio Expiratus. <lacht> Mit einem Wink ihres Stabes verwandelt sie sich. Verwandelt sich. Verwandelt sich Kaminas Kleidung plötzlich in die Staatsgeamt. Was? In die Kleidung einer Prinzessin. Oh mein Gott, ich kann nicht sprechen. P Prinzessin, eure Majestät, Badolin und die anderen Soldaten feinhastig hastig auf ihre Knie und sehen Kamine mit angstverzerrten Gesichtern an. Aha, Bardolin, du Pfosten, gefällt dir wohl, um bescheuerte Bürger herumzuschubsen. Mit dir befasse ich mich später. Elisa wirft Badolin einen bösen Blick zu. P Prinzessin Elisa, bitte hab Gnade, Badolin bricht den Angstschweiß aus. Wie sich herausgestellt wie sich herausstellt ist kamina in wirklichkeit die prinzessin von Arkadien. die hat es vor verblüffung die sprache verschlagen während marisa völlig ungerührt bleibt beinahe als hätte sie so etwas erwartet so, Ranger, ich bin königin fionas tochter was ist los habe ich dich erschreckt elisa kann ihre begeisterung darüber allen angehörigen schrecken eingejagt zu haben nur schwer verbergen prinzessin <lacht> elisa die königin ist nicht zu sehr zu, zu scherzen aufgelegt Stimmt. seit du dich davon gestrichen hast sei lieber vorsichtig hahaha <lacht> ich werde mir sicher einiges von dir anhören dürfen elina selbst elisa selbst schwer am besten bringe ich es direkt hinter mir aber wenn ihr sie seht wenn aber wenn sie sieht wie ich mitgebracht habe lässt sie mich vielleicht noch mal davon kommen flow ranger das uns vorgehen so das war's dann mit der heutigen Folge. Das war leider nur eine Story-Folge. Aber. Ja, was soll man machen? Ne? Die nächste Folge wird dann bei den Undern Gespräch. Oh, da kommt noch ein never nevermind. Ja, das waren halt, diese Folge war nur eine Story-Folge, wo wir ein wenig reden, beziehungsweise die Geschichte vorlesen. Wir haben jetzt herausgefunden, dass, ähm, wie heißt sie nochmal Kamina, gar nicht Kamina ist, sondern die Prinzessin Elisa von Rimmstein, glaube ich sehe ich doch bestimmt gleich Ach, von Rim, was für stein Naja, ich werde auf jeden Fall das ganze Glaube, was es kommt, überspringen, weil da kommt es echt sehr viel Text und die nächste Folge wird dann da anfangen, wo wir wieder Action haben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir heute nichts gekillt haben. Und ja, ähm, ihr könnt mich gerne abonnieren. Dafür müsst ihr einfach oben in der Mitte werde ich euch wird mein Logo eingeblendet werden. Da klickt ihr auf, dann könnt ihr mich abonnieren. Ansonsten werde ich euch unten links ein Video einblenden, unten rechts auch ein Video. Und unten in der Mitte kommt ihr zur Playlist von Twinsaga. Ja, ansonsten viel Spaß, schönen Tag, doch und haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.